Der Kauf einer Altima Farming Lizenz ist der erste Schritt vor dem Start des Farmings von Altima Token. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen den Prozess der Bezahlung einer Lizenz für USDT TRC20 mithilfe einer Trust Wallet. Um eine Altima Farming Lizenz zu erwerben, melden Sie sich auf der Altima Farm Website im Steuerpanel an. Scrollen Sie die Seite nach unten.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 Sie sollten USDT-TRC20-Coins und Tron-Token auf Ihrem Guthaben besitzen, um für die Gebühr bezahlen zu können. Klicken Sie auf Send und wählen Sie USDT-TRC20. Geben Sie die Wallet-Adresse ein, an die Sie eine Überweisung tätigen möchten, oder kopieren Sie den QR-Code, damit die Adresse automatisch abgerufen wird. Geben Sie den genauen Betrag ein, der für die Lizenz zu zahlen ist und klicken Sie auf Next. Bitte beachten Sie, dass die Throntoken auf Ihrem Wallet-Guthaben haben müssen, um die Gebühr für den Transfer zu bezahlen. Prüfen Sie noch einmal die Adresse, den Betrag und bestätigen Sie die Überweisung, indem Sie auf Confirm klicken. Warten Sie auf eine Zahlungsbestätigung. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Aktivierungsschlüssel für Ihre Lizenz sehen. Vergessen Sie nicht, ihn zu aktivieren.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 Herzlichen Glückwunsch! Sie haben eine Lizenz zum Farming des Ultima Token erworben. Der nächste Schritt ist die Bezahlung von Ultima Farming Units.